Sie sind niedergelassener Mediziner? Sie planen demnächst, Ihre Praxis zu verkaufen? Sie freuen sich schon auf Ihren wohlverdienten Ruhestand? Nutzen Sie den Service von Praxis sucht, um Ihre Praxis zielgerichtet zum Verkauf anzubieten. Und so funktioniert's. Im ersten Schritt haben Sie die Möglichkeit, alle relevanten Praxisdaten in ein übersichtliches Formular einzutragen. Hier wählen Sie auch den gewünschten Veröffentlichungsgrad Sicher, moderat oder offen. Nach dem Ausfüllen gelangen Sie über den Button Prüfen und Absenden auf eine übersichtliche Zusammenfassung. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Angaben abschließend zu prüfen und zusätzliche Informationen zur Veröffentlichung freizugeben. Sie haben alles geprüft und für richtig befunden? Mit dem Absenden werden Ihre Praxisdaten in einer Datei zusammengefasst und direkt an Praxissucht übermittelt. Wir prüfen Ihre Daten und klären eventuell auftauchende Fragen mit Ihnen persönlich. Nach interner Prüfung wird Ihr Verkaufsgesuch im nächsten Schritt auf unseren geschützten Offline-Server eingespielt. Zu Ihrer Sicherheit ist dieser Server nicht über das Internet erreichbar. Jetzt kann es losgehen. Auf Basis Ihres gewählten Veröffentlichungsgrades werden Ihre freigegebenen Praxisdaten in unsere Online-Plattform eingespielt. Ab diesem Zeitpunkt ist Ihr Eintrag für alle suchenden Kollegen auffindbar. Unser Ziel ist, für Sie transparent und sicher zu arbeiten. Wenige Tage nach Ihrer Eintragung erhalten Sie Post von Praxis sucht. Wir senden Ihnen folgende Unterlagen. Eine eindeutige Eintrags-ID, ein Auszug Ihrer Daten aus unserer Datenbank und ein Formular, mit dem Sie uns bitte eventuelle Datenänderungen mitteilen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkaufen Ihrer Praxis.